Hallo, wir sind von ISOP und für Jugendsozialarbeit zuständig. Zu uns könnt ihr kommen, wenn ihr Unterstützung braucht, bei Problemen nicht weiter wisst oder Fragen habt. Wir beraten euch zum Beispiel zu Jugendgesetz, Sucht, Wohnen, Schule und Arbeit. Wir arbeiten vertraulich und ihr könnt anonym bleiben und freuen uns auf euch.